Hallo zusammen, mein Name ist Nils, ich bin Polymech im zweiten Lehrjahr und ich würde euch gerne mal auf einen Arbeitstag von mir mitnehmen. Kommen wir mit! Gestartet habe ich meine Lehre mit einer sechsmonatigen Grundausbildung im Ausbildungszentrum, nämlich am AZTO. Im AZTO habe ich die wichtigsten Grundlagen und Fachbegriffe erlernen. In der WK kann ich die Fertigkeiten verbessern und Neues dazu erlernen. Zu meinen Haupttätigkeiten gehören Bohren, Fräsen und Drehen. Jede Tätigkeit können automatisiert oder von Hand ausgeführt werden. In unserem Beruf ist es besonders wichtig, dass wir genau schaffen, da sich unsere Toleranzen im Mikrometerbereich befindet. Im Verlauf meiner Ausbildung besuche ich diverse Abteilungen wie zum Beispiel Konstruktion, Schweißerei und Montage. So lerne ich die das besser versteh und ebenfalls, wie wichtig Zusammenarbeit Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen ist. An der WK gefällt mir besonders dem Umgang unter den Mitarbeitern und dass man jederzeit Unterstützung bekommt, bei Fragen oder Problemen. Ebenfalls haben wir alle zwei Jahre ein Lehrungsprojekt und der abwechslungsreichen Lehrverlauf gefällt mir auch sehr. So, ich hoffe, ich habe euch meine Lehre als Polymer bei der WK ein bisschen näher bringen Wenn euch der Brust gefallen hat, bewerbt euch doch gerne über Justi. wir würden uns freuen.